Matthias Büger hat das Wort. Herr, Fried Herr Präsident, meine Damen und Herren! Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann bedeutet sie das Recht darauf, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Dieser Satz stammt von George Orwell, ist aus Animal Farm. Er steht vor dem Hauptgebäude der BBC in London und wir als freie Demokraten nehmen das als unseren Leitsatz. Auch das hat Grenzen, wie alles, und die Grenzen stehen im Gesetz. Und natürlich gilt ein solcher Satz auch für Hochschulen. Und zum konkreten Thema Wissenschaft noch ein Hinweis, Herr Grumbach. Wissenschaft ist nicht die Ansammlung von Fakten, wo man immer nur mehr entsprechend dazu macht, sondern Wissenschaft ist, das hat uns Thomas Kuhn in seinen revolutionären Gedanken Mitte des letzten Jahrhunderts klar gemacht, sondern der Wettstreit konkurrierender Ideen, die übrigens auch gegenseitig behaupten, sie seien gar nicht ausreichend belegt, auch das gehört dazu. Und deshalb ist der freie Austausch von Theorien, von Thesen, von Meinungen konstitutiv für eine Hochschule, das ist einfach hier festzustellen. Und nun zur AfD, die diesen Setzpunkt beantragt hat. Die AfD hat nicht nur Meinungen, ich sage mal, an der Grenze des gesetzlich Zulässiges, wenn ich so an den Flügel denke. Die AfD verharmlost nicht nur im deutschen Namen begangene Verbrechen, ich denke nur an die unsäglichen Worte von Herrn Gauland, sondern da, wo die AfD Mehrheiten stellt oder das Umfeld, das sich zur AfD bekennt, Querdenker, Pekida und ähnlichem, da lässt die andere Meinung eben gerade nicht zu. Dort, wo die AfD argumentiert, stellt sie doch den Diskurs gerade in Abrede Verschwörungstheoretiker sind ein typisches Beispiel. Deswegen, meine Damen und Herren, die AfD ist kein Verteidiger der Meinungsfreiheit, sondern sie ist eine Gefahr für diese. Die AfD will für sich das Recht, ihre Meinung zu sagen. Sie tritt aber nicht für das Recht, andere ein, ihre Meinung zu sagen. deswegen ist sie mindestens so intolerant wie die, denen sie hier Intoleranz vorwirft. Sie sind ein Wolf im Schafspelz an dieser Stelle und nicht das Opfer in dieser Debatte. Nach diesem klaren Punkt, aber nun insoweit zur Sache, dass ich sage, es gibt hier durchaus eine Sache und eine Sachfrage. Und äh, Frau Eisenhardt, mir kam in Ihrem Wortbeitrag auch Herr Falk das ein bisschen zu kurz. Denn lassen Sie mich zitieren aus einer kürzlichen Studie, Oktober 2020, äh, Studie von Revers und Traunmüller, hier gemacht äh, über die Universität Frankfurt. In dieser Studie heißt es, ich darf zitieren, ein Drittel der befragten Studierenden vertritt ungern offen seine Meinung zu kontroversen Themen in den Veranstaltungen. Ein Viertel der Studierenden geben an, sie seien schon einmal persönlich angegriffen worden, weil sie eine unpopuläre Meinung vertreten hätten. Ungefähr ein Drittel ist dafür, Bücher aus den Bibliotheken zu nehmen, Bücherentfernung. Das erinnert mich an allerschlimmste Tage, die wir haben. Und über die Hälfte der Studierenden sind der Meinung, dass Menschen, die einen kontroversen Standpunkt vertreten, nicht an den Universitäten lehren sollen. Und letzter Datenpunkt, zwischen einem Drittel und der Hälfte der Studierenden würde keine kontroversen Gesprächspartner an Universitäten erlauben. Wir als Liberale finden das alarmierend. Alarmierend. Und das Ganze ist natürlich, wenn Sie die Spitze des Eisbergs sehen, dann sehen Sie die Veranstaltung, die Ausladung von Christian Lindner in Hamburg, die Störung im ehemaligen Bundesminister de Maizière an der Universität Göttingen, Frau Prof. Susanne Schröter, ich war bei der Veranstaltung, ich weiß nicht, ob sonst noch jemand da war, aber ich war bewusst dort, um sie auch zu unterstützen durch meine Anwesenheit als Abgeordneter zum Thema Kopftuch an der Uni Frankfurt. Und diese Verhinderung von Veranstaltungen, die folgt einem Muster. Es kommt erstens der Hinweis, dass zur Meinungsfreiheit ja das Recht auf Widerspruch gehört. Im Übrigen absolut korrekt gehört dazu. Zweitens kommt dann die Verhinderung der Meinungsäußerung des anderen durch Niederbrüllen, Sitzblockaden, Störung der Veranstaltung. Das halte ich schon nicht mehr für korrekt. Und Zuletzt kommt dann die Nutzung der Ankündigung von Gewalt, um die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abzusagen. waren wir im Übrigen auch schon Opfer davon. Deswegen kann ich an dieser Stelle feststellen, es gibt kein Recht, eine Meinung unwidersprochen stehen zu lassen. Keines. Es gibt aber auch kein Recht, anderen Denk- und Redeverbote aufzulegen. diese beiden Punkte gehören zusammen. Definitiv. Und da das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit schon mehrfach zitiert wurde und Herr Falk von Ihnen auch gelobt und das unterstütze ich auch ausdrücklich dann darf ich auch daraus zitieren, dieses Netzwerk Wissenschaftsfreiheit sieht, Forschung und Lehre von Cancel Culture und Political Correctness bedroht. Darunter sind Persönlichkeiten wie der Rechtsphilosoph Reinhard Merkel, der immerhin auch lange dem deutschen Ethikrat angehört hat. ich glaube, wir sollten uns hier einig sein, nur weil die AfD dieses Netzwerk für ihre Zwecke missbraucht, sollten wir diese Aussagen nicht ignorieren und dürfen wir sie nicht ignorieren. Und <lacht> lassen Sie mich noch hinzufügen, Bernhard Kempen, das ist der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Der sagt, zitiere: Ich sorge mich darum, dass wir ganz allmählich eine Verengung des Diskurskorridors erleben. Das heißt, dass im Bereich dessen, was gesagt werden darf und diskutiert werden kann, immer schmaler wird und dadurch wichtige Impulse und die Auseinandersetzung mit den Rändern wegfallen. Präsident des Deutschen Hochschulverbandes. Und in der Studie von Revers Traunmüller da ist im Übrigen das Problem auch politischen Strömungen zugeordnet. auch hier zitiere ich wörtlich aus der Studie, da steht nämlich, bei linksgerichteten Studierenden ist es unwahrscheinlich, dass sie bei den untersuchten Themen kontroverse Redner, Dozierende oder Bücher akzeptieren. Unwahrscheinlich, dass sie die akzeptieren. Und bei rechtsgerichteten Studierenden ist es wahrscheinlich, dass sie sich bei diesen Themen selbst zensieren, also eingeschüchtert sind. Das spiegelt natürlich auch die Mehrheitsverhältnisse an vielen unserer Hochschulen wider. Deswegen, und deswegen, sollten wir hoffentlich hier, und ich hatte mir gewünscht in der Debatte, dass wir das gemeinsam feststellen können. Vielleicht, Frau Staatsministerin, können Sie noch etwas dazu sagen? Es gibt ein Problem des sich verengenden Diskurses an der Hochschule. Und Frau Eisenhardt, wenn Sie jetzt sagen, wörtlich in Ihrer Rede, da sei eine vermeintliche Einschränkung von links, dann sind auch Sie auf einem Auge blind. Auf einem Auge blinkt. Und auch im Koalitionsantrag finde ich, Herr Falk, dazu leider nichts. Vielleicht hätte sich die CDU hier auch ein bisschen durchsetzen können. Für das nächste Mal, ich rufe Ihnen mal zu, mehr Mut an dieser Stelle. dabei sage ich, und Frau Staatsministerin, in Ihre Richtung. Mir ist durchaus klar, ich will die auch nicht den Falschen treffen. Diese Problematik ist nicht in erster Linie ein Versäumnis der Landesregierung. Ist sie nicht. Denn Wir haben autonome Hochschulen, darauf sind wir auch stolz, und das wollen wir auch haben. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem, das wir auch im Umfeld der Autonomie begegnen müssen und mit dem wir umgehen müssen, und das wir insbesondere nicht negieren dürfen. Deswegen fordern wir Freie Demokraten sehr klar. Wir fordern erstens, bitte erkennen wir alle gemeinsam dieses Problem und negieren es nicht, was ich in vielen Reden gesehen habe. Negieren es nicht. Zweitens, bitte überlassen wir dieses Problem nicht der AfD, da ist es falsch aufgehoben, völlig falsch. Drittens, bitte, da wir so die Wissenschaftlichkeit, Herr Kumbach, gelobt haben, untersuchen wir doch dieses Problem umfassend. Haben wir eine Studie Vielleicht wird hier eine weitere Studie etwas anderes herausfinden. Vielleicht untersuchen wir dieses Problem einmal wissenschaftlich auch, Frau Staatsministerin, mit Fördermitteln. Wenn sich aber dann die These, die dort drin ist, bestätigt, dann glaube ich, sollten wir auch bitten, dass wir Handlungsoptionen dort haben, wie wir dieser Entwicklung konstruktiv entgegenwirken können, auch das wäre nötig. Und viertens. Bitte lassen Sie uns klare Leitlinien diskutieren für den Umgang mit externen Gruppen. Diskutieren. Auch ergründen kommen durchaus Meinungen an Hochschulen, vielleicht auch einmal in Satzungen, was es eigentlich erlaubt, was es nicht erlaubt. Transparente Entscheidungsprozesse, die hoffentlich nicht daran hängen, was mir jetzt politisch genehm ist und was nicht. Das geht sicherlich in die falsche Richtung. Denn, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir sind uns doch einig. Wir brauchen Vielfalt in der Gesellschaft und wir brauchen auch die Vielfalt gerade an unseren Hochschulen. Und deshalb stelle ich fest, die Vielfalt, auch an unseren Hochschulen, die ist unter Druck von beiden Seiten des politischen Spektrums. Die AfD ist kein Verteidiger von Vielfalt, sie ist ein Teil des Problems. Aber, aber das Problem ist da. Und ich sage es hier ganz deutlich, eine Einfalt von, rechts, einer Einfalt von rechts begegnet man nicht mit einer Einfalt von links. Und Wir müssen nämlich die freie und offene Gesellschaft und auch die freie Wissenschaft die müssen wir gegen extremistische Kräfte von rechts wie von links verteidigen. Und es hilft keinem etwas, wenn man immer nur von der einen auf die andere Seite sieht und immer nur auf einem der anderen Augen blind ist. Wie gesagt, Frau der falk ich hätte mir ein paar andere Aussagen einfach neben vielen, die ich teile bei Ihnen, in Ihren Wortmeldungen gewünscht. Meine Damen und Herren, Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Wir Freien Demokraten, wir kämpfen für eine Welt in der Hochschule und außerhalb. Wir kämpfen für eine Welt, in der es keinen Mut mehr braucht, das zu sagen, was man für die Wahrheit hält, auch und gerade, wenn es die Mehrheit nicht hören will. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Büger. Das war eine zur Nulllandung. Ich darf als letzten Wortmeldung, die ich vorliegen habe, Frau Kollegin Wissler für die Fraktion DIE Linke, nun zum Pulde bitten. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Wissenschaftsfreiheit ist ein hohes Gut. Artikel 5 des Grundgesetzes garantiert sie allen Forschenden, und Lehrenden Trotzdem haben es kritische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielerorts schwer, weil sie sich mit Kapitalismuskritik und Klimawandel, mit Geschlechterforschung und mit kritischer Theorie beschäftigen. Die neoliberale Umstrukturierung der Hochschulen hat die Spielräume für kritische Forschung eingeengt, auch in Hessen. Der Wettlauf und um Drittmittel und prekäre Arbeitsverträge ja, das sind doch derzeit die wohl größten Hindernisse für die Verwirklichung der Freiheit von Forschung und Lehre. Das sind die wirklichen Probleme, die wir haben, wenn wir über Wissenschaftsfreiheit reden. Doch darum geht es in dem Antrag der AfD natürlich nicht. Sie beziehen sich auf das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und beklagen die angebliche mangelnde Neutralität in der Wissenschaft und an den Hochschulen. Ihr vermeintlicher Einsatz für Wissenschaft und Meinungsfreiheit ist in Wirklichkeit der Versuch, die Meinungshoheit zu erlangen. Sie wollen das Sagbare immer weiter nach rechts verschieben, und Sie wollen den Widerspruch dagegen diskreditieren. Sie missbrauchen den Begriff der politischen Neutralität, um Ihre Positionen zu stärken. Das Grundgesetz schützt die Wissenschaftsfreiheit, aber nicht vor Widerspruch. Das ist doch auch das Entscheidende, wenn wir über Meinungsfreiheit reden. Man hat das Recht, seine Meinung zu sagen, aber man hat kein Recht darauf, das ohne Widerspruch zu tun. Das gilt auch für die Wissenschaft. Und Es war doch die AfD, die hier vor einiger Zeit eine Aktuelle Stunde beantragt hat, weil sie das Ergebnis demokratischer Wahlen an die TU Darmstadt problematisiert haben, weil ihnen die politische Ausrichtung der gewählten Präsidentin nicht gepasst hat. Wie passt das denn eigentlich zu Ihrem Einsatz für Wissenschaftsfreiheit, dass hier eine demokratische Wahl einer Wissenschaftlerin im Landtag zum Thema gemacht wird? Und dieser ganze Antrag der AfD ist ja nichts Neues. Die AfD stellt immer wieder in Landesparlamenten und im Bundestag Anträge, die sich gegen die demokratische Verfasstheit von Hochschulen und gegen die Freiheit der Wissenschaft richten. Und so wie Ihr so Antrag Ende letzten Jahres im Bundestag, da haben Sie eine Abschaffung der Frauen und Geschlechterstudiengänge gefordert, ist natürlich abgelehnt worden, zum Glück. Aber das ist genau das, und die Kollegin Eisen hat ja auch schon darauf hingewiesen. Genau das machen Sie hier doch auch dauernd. Dauernd stellen Sie Anfragen zu Studiengängen, die Ihnen nicht passen, zu Kulturinstitutionen, die Ihnen nicht gefallen. Erstellen Listen und setzen damit auch die Menschen eine gewisse Gefahr aus, gegen die Sie, gegen die Sie hier dauernd Stimmung machen, meine Damen und Herren. Unter dem Vorwand der angeblichen Wissenschaftskritik will die AfD das Rad der Zeit zurückdrehen. Und dahinter steht eben auch das Ziel der extremen Rechten, der neuen Rechten, der Identitären, die Forschung zu Sexismus, zu Homophobie, zu Frauenfeindlichkeit mundtot zu machen. Und sie reden von Freiheit, von Wissenschaft und Kultur, aber sie wollen Andersdenkende mundtot machen. Das ist doch, was sie hier eigentlich wollen, meine Damen und Herren. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das so ein bisschen jetzt höre, auch was Sie, Herr Dr. Büger, gesagt haben, aber ich habe irgendwie ein anderes Bild von den Hochschulen. Also, ich, meine, ich habe schon mehrfach gehört, dass die AfD irgendwie der Meinung ist, das ist alles linksgrün versifft dort und ein ganz schlimmes Klima für sie. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht wahrgenommen, dass die Hochschulen in Hessen jetzt wirklich der Hort des Linksradikalismus wären. Also, das sehe ich jetzt weder. Also, das sehe ich jetzt weder bei den Ergebnissen der Wahlen an den Hochschulen noch bei, dem, äh, bei der Stimmung dort. Also, sehe ich jetzt mal ganz ehrlich, Aber ich meine, in den letzten Jahren sind dort die kritischen Wissenschaften eher verdrängt worden. Es sind betriebswirtschaftliche Steuerungselemente eingeführt worden. Bachelor und Master ist durchgesetzt worden. Es gibt mittlerweile gesponserte Lehrstühle. Also, ich meine, das ist doch nicht das Klima, was an den Hochschulen herrscht. Ich, meine, ich würde mir ja mehr studentischen Protest, mehr Bewegung, mehr Studierendenbewegung wünschen. Aber ich meine, weil es dreimal Proteste gegeben hat gegen irgendwelche Veranstaltungen im Bundesgebiet. Also, ich finde, das ist doch wirklich ein ganz schöner Popanz, den Sie hier aufbauen. Es ist nicht so, dass die Hochschulen, dass es dort einen eine, eine linken Mainstream gäbe. Also schön wäre es, wenn die christlichen Wissenschaften dort etwas deutlicher vertreten wären. Aber gerade in den letzten Jahren ist die Tendenz zu eine vollkommen gegenläufige, da bin ich schon manchmal ein bisschen verwundert, welches Bild hier eigentlich gezeichnet wird. Es ist schon bizarr, dass sich dann eben eine Partei wie die AfD hier an die Seite der Wissenschaft stellen will, also die gleiche AfD, die in der Corona-Krise systematisch mit Fake News und sozialen Netzwerken Verschwörungstheorien verbreitet, über Impfstoffe, über das Robert-Koch-Institut haben Sie heute auch wieder gemacht, über medizinische Forschung. Sie instrumentalisieren Wissenschaftsfreiheit dort, wo es ihnen passt, nämlich um Rassismus, Antifeminismus und antidemokratisches Gedankengut zu verbreiten. Und Sie kämpfen gegen demokratische Strukturen gegen soziale Grundrechte, kritische Wissenschaft, wo immer Ihnen das möglich ist. Und deshalb, um es vorsichtig zu sagen, Ihre Einstellung zu Grundrechten, zur Meinungs- und Presse- und Versammlungsfreiheit ist äußerst selektiv, um es vorsichtig zu sagen. Wenn Ihre Leute oder Pegida-Veranstaltungen anderer stören, haben Sie damit ja nicht so ein Problem. Aber wenn es bei einer Veranstaltung mal irgendwie ein paar Zwischenrufe gibt, dann sehen Sie die Meinungsfreiheit in Gefahr. Und deshalb, ja, es gab Proteste an den Hochschulen gegen Auftritte von Tilo Sarrazin oder gegen den AfD-Gründer Lucke an einigen Hochschulen. Das sind Formen der demokratischen Willensbildung, das sind Formen von demokratischer Meinungsäußerung. Und das ist etwas für die demokratische Kultur an den Hochschulen. Ich lasse keine Zwischenfrage der Identitären hier zu. Also das möchte ich gerne nicht. Es ist doch gerade wichtig, dass es Proteste auch gibt, dagegen gibt, dass rechte Positionen gesellschaftsfähig werden. Ich sage Ihnen jetzt noch einmal etwas. Die Hochschulen sind immer wieder mit rechten Kampagnen konfrontiert. Sie wurden in Baden-Württemberg da gab es ein Portal, das unter der Überschrift firmierte, Mein Prof Hetzt. Mit diesem Portal hat ein AfD-Landtagsabgeordneter Studierende dazu aufgerufen, unliebsame Professorinnen und Professoren zu denunzieren und die mit Namen, Fotos und weiteren Materialien für die potenzielle Veröffentlichung hochzuladen. Also, das ist, was Sie machen, Online-Pranger, also, was hat das mit Wissenschaftsfreiheit zu tun, Studierende dazu aufzufordern, ihre Professorinnen und Professoren öffentlich anzuschwärzen, meine Damen und Herren? In Baden-Württemberg. Ich bin sicher, Sie finden das heraus, Herr Grobe. Es war in Baden-Württemberg. Googeln Sie es einmal. Problematisch an solchen Initiativen ist natürlich, dass so ein Klima der Angst geschürt wird. Ich meine, dass Menschen Morddrohungen bekommen, dass Menschen belästigt und beleidigt werden von rechtspopulistischen und rechtsextremen Akteuren. Deswegen ist eines ganz deutlich Neutralität heißt nicht, dass menschenverachtende Aussagen unwidersprochen stehen gelassen werden. gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen alle Formen der Menschenfeindlichkeit einzutreten. Das ist wichtig, auch im wissenschaftlichen Diskurs. Und da hat die Meinungsfreiheit auch Grenzen, wo es zur Herabwürdigung, zur Beleidigung und zur Bedrohung anderer Menschen wird. Sie können es gehört zur Meinungsfreiheit, dass Sie wissenschaftliche Fakten leugnen können. Es gibt auch Menschen, die an Hochschulen auftreten und die den Klimawandel leugnen und die Gefahr durch Corona leugnen und sonst was. Das können Sie machen. Aber dann können Sie nicht erwarten, dass Sie ernst genommen werden und dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wissenschaftliche Fakten negieren, dass sie ernst genommen werden und an den Hochschulen eine größere Rolle spielen, weil wissenschaftliches Arbeiten gehört eben dazu und die Verleugnung von wissenschaftlichen Fakten ist keine Wissenschaft, meine Damen und Herren. Und deshalb es braucht kritische Wissenschaften in Forschung und Lehre. Was es nicht braucht, ist eine weitere Instrumentalisierung der Wissenschaftsfreiheit für Angriffe auf die Demokratie an den Hochschulen, für Angriffe auf ganze Wissenschaftsbereiche, wie das hier die AfD immer wieder macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Wissler. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Dorn. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich glaube, man kann bei diesem Thema ganz gut einen Bogen zur nächsten Debatte spannen, zur Corona-Debatte, nämlich an einem Beispiel, an Hugo Sahin, dem Gründer von BioNTech, der sich schon als Nachwuchswissenschaftler mit der Frage beschäftigte, und ich muss es jetzt stark vereinfachen, wie wir unsere körpereigenen Immunmechanismen zur Abwehr der Krebszellen einsetzen können. Jahre später hat dieses Wissen dazu geführt, dass, wie auf eine ähnliche Art und Weise, einen Schutz vor einem heimtückischen Virus gefunden haben. Damals war dieses Thema ein echtes Nischenthema. Seine Vision, ein Heilmittel gegen Krebs zu finden, hielten wenige für realistisch. Forschen daran durfte er trotzdem. und So ist die Erfolgsgeschichte rund um den deutschen Corona-Impfstoff zugleich ein anschauliches Beispiel für den Wert und die Kraft der Wissenschaftsfreiheit. Was uns die Corona-Pandemie noch vor Augen führt, ist, dass Wissenschaft methodisch gesicherte Informationen und Prognosen zur Verfügung stellen kann. Sie kann die Grundlage von Entscheidungen liefern. Die Entscheidungen selbst, ob und wann etwa Kitas und Schulen in Pandemie wieder zu öffnen sind, liegen bei der Politik. Sie müssen von uns demokratisch gewählten Vertreterinnen und Vertretern getroffen und auch verantwortet werden. Ich betone diese Trennung der wissenschaftlichen und politischen Sphäre weil sie so wichtig ist für die vom Abg. Grumbach sehr schön aufgeführten Unterscheidungen zwischen Wissenschaftsfreiheit und Meinungsfreiheit. Zwei Begriffe, die so häufig miteinander vermengt werden. Und Herr Abg. Grobe, Sie haben das ganz wild heute durcheinandergebracht. Erkenntnisse kann die Wissenschaft liefern. Über die Interpretation und die Umsetzung dieser Erkenntnisse muss und soll in der Gesellschaft breit debattiert werden. Eine Meinung zu haben, bedeutet allerdings in keinen der beiden Sphären, weder in der Meinungsfreiheit noch in der Wissenschaftsfreiheit, dass man keinen Widerspruch hinnehmen muss. Im Gegenteil, so wie in der Wissenschaft der Diskurs unter Experten die Urteile schärft, gilt das auch für den demokratischen Diskurs. Scharfe Urteile sollten allerdings bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie bei den Bürgerinnen und Bürgern nie dazu führen, dass man das Ganze aus dem Blick verliert. Niemand muss sich im Namen der Wissenschaft beleidigen lassen, und im Namen der Meinungsfreiheit übrigens auch nicht. Nun hat jeder Mensch das Recht, ihre und seine Fragen an unsere Gesellschaft zu stellen. Die Hochschulen sind der natürliche Ort für diese Diskussionen. Debatten ja, und auch Proteste sind ausdrücklich erwünscht, und selbstverständlich nur dann, Herr Kollege Büger, wenn sie auch friedlich sind und bleiben. Das ist ganz wichtig. Idealerweise sind sie dazu noch intellektuell begründet haben das Ziel, sich am Ende auf einen gemeinsamen Standpunkt zu verständigen. Denn wo sonst als in den Hochschulen sollten junge Menschen lernen, dass komplexe Themen, wie man sie methodisch analysiert, wie man auf ihrer Basis eine reflektierte Meinung bildet, wo sonst sollten sie lernen, wie man zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis auf der einen Seite und der individuellen, politisch bestimmten Meinung auf der anderen Seite unterscheidet. Das sind die Hochschulen. Und dann, und da gebe ich dem Kollegen Büger und den anderen vollkommen recht, das haben hier aus meiner Sicht alle entsprechend deutlich gemacht, es gibt Momente, in denen das nicht funktioniert. Und ja, es gibt Probleme von beiden Seiten. Das haben hier die Abgeordneten aus meiner Sicht aus allen Fraktionen, fast allen Fraktionen deutlich gemacht. Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Internet verleumdet werden, wenn Hörsäle besetzt werden, wenn Veranstaltungen verhindert werden, dann ist jeder Fall für sich inakzeptabel. Sie wissen, dass ich bei entsprechenden Einschüchterungsversuchen immer wieder entschieden entgegengetreten bin und dass ich es auch weiter genauso jederzeit tun werde. An einer Stelle habe ich die Abg. Eisenhardt so verstanden, dass wir im Moment noch eine Steigerungsstufe erleben. Eine Steigerungsstufe, Wenn ich mit den Virologinnen und Virologen in diesem Bundesland in Kontakt bin, dann reden wir über Morddrohungen. Die Morddrohungen, die wir erleben, kommen in großen Teilen aus der rechten Szene. Ich glaube, das war das, was auf die Abg. Eisenhardt bezogen hat. An der Stelle haben wir wirklich eine neue Dimension, die uns, glaube ich, in großen Teilen hier gemeinsam wirklich erschüttert, und denen wir uns besonders stark entgegentreten müssen. Ansonsten bin ich auch der Meinung, in den meisten Fällen kommen die Hochschulen sehr, sehr gut mit ihrer Autonomie mit diesen Fällen selbst zurecht. Das haben Sie oft bewiesen. Ein freier, ein offener und potenziell auch öffentlicher wissenschaftlicher Diskurs ist ein hohes Gut, den es zu verteidigen gilt und der nicht durch Selbstzensur beschnitten werden darf. Was setzt ein solcher Diskurs voraus? Er setzt voraus, dass man aufgeklärte Akteurinnen und Akteure hat, dass man auch Widerspruch aushalten möchte und kann, und dass man sich nicht in seine eigenen affirmativen Blasen zurückzieht und der Meinung ist, dass man ohnehin Selbstrecht hat. Also, es benötigt wirklich Diskursräume und eine Fähigkeit, miteinander fair um die besten Ideen zu ringen. Hier, und das haben jetzt alle entsprechend finde ich, sehr schön herausgearbeitet, sind wir nicht um einen der drei Punkte dieser Debatte, nämlich der Frage, warum gerade die AfD diese Debatte führen möchte. Wissenschaftlicher Diskurs geht für die AfD immer nur dann, wenn ihr der Inhalt gefällt. Wenn nicht, wird eine andere Meinung schon einmal als Diffamierung herabgewürdigt, oder der Forschungszweig soll gerade gleich am besten ganz abgeschafft werden. Wie sonst kann ich mir erklären, Ihre fast schon obsessive Ablehnung von Genderforschung? Was haben Sie eigentlich dagegen bei der Genderforschung, wenn man danach sucht, warum in MINT-Bereichen so wenig Frauen betreten sind? Was stört Sie eigentlich daran, zu untersuchen, warum 62 aller Menschen, die in Deutschland ohne Schulabschluss bleiben, männlichen Geschlecht sind, aber nur 38 der Frauen oder Mädchen? Was stört Sie denn eigentlich daran? Das ist Wissenschaft, ja. Wer die systematische Ungleichbehandlung der Geschlechter bekämpfen will, das ist Dogmatik. Das ist genau das Problem, was Sie jetzt gerade sagen. Danke für diesen Zwischenruf. Das ist Wissenschaft, das zu versuchen zu ergründen, die Ursachen dafür. Aber was Sie wollen? Sie wollen nicht, dass die Wissenschaft diese Missstände beschreibt, weil Sie in Ihrem zementierten Gesellschaftssystem bleiben wollen. deswegen wollen Sie ganzen Forschungsbereiche am liebsten abschaffen, Ihnen die Förderung komplett kürzen. Und das ist das Gegenteil von Wissenschaftsfreiheit. Sie greifen ein in die Wissenschaftsfreiheit. Herr Dr. Falk hat gerade wunderbar, weil uns glauben Sie das ja nicht, aber das Netzwerk, das Sie entsprechend genannt haben, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, hat Ihnen das ja auch bezüglich des Abgeordneten Till Schneider sehr deutlich gesagt. Für mich ist es so, wenn die AfD hier im Plenum sich als der Verteidiger der Wissenschaftsfreiheit erklärt, dann ist es ungefähr so, wie wenn ein Schaf da steht und der Wolf kommt und sagt, Übrigens, ich bin Veganer und ich schütze dich vor all den Raubtieren. Genau das ist das Gleiche, wenn Sie an dieser Stelle die Wissenschaftsfreiheit verteidigen. Und Um noch einmal ein weiteres Beispiel zu Ihrer Wissenschaftsfreiheit zu nennen. Wir hatten die letzten Haushaltsanträge. Was wollten Sie abschaffen? Die gesamte Internationalisierung der hessischen Wissenschaftssysteme. Sie haben es abgeschafft. Das ist ein des Wissenschaftler. Sie haben es glücklicherweise nicht abgeschafft, weil Sie keine Mehrheit haben. Aber Ihr Antrag wollte die Internationalisierung streichen. es zeigt, wie wenig Sie verstanden haben, dass wissenschaftlicher Austausch schon immer ein intellektueller Austausch über Kulturgrenzen hinweg war, über Ländergrenzen hinweg war. Das muss man ganz einfach zu machen. Vielleicht ist es dann verständlicher. Der Corona-Impfstoff, den wir jetzt haben, kommt zum einen von BioNTech aus Deutschland und zum anderen von Pfizer aus den USA, weil die über Ländergrenzen hinweg zusammengearbeitet haben. Deswegen müssen wir die Internationalisierung stärken, Herr Abg. Grobe, Sie reduzieren, wie Sie es wollen. Als Wissenschaftsministerin ist es meine Aufgabe, die Hochschulen genau vor solchen Grenzüberschreitungen zu beschützen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler müssen frei von Sorge, frei von Sorge vor Verfolgung vor Benachteiligung sein dass Sie frei sind, darüber entscheiden zu können, was Sie erforschen, mit welchen Methoden Sie es erforschen, wie Sie es veröffentlichen unter den ethischen Rahmenbedingungen, die gerade der Abg. Grumbach beschrieben hat. Und Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen Sie dann im wissenschaftlichen Diskurs behaupten. Und wenn Sie das tun, dann werden vielleicht aus Ihren Ideen am Ende die großen Innovationen von heute, von morgen und von übermorgen und genau das das stützen wir als Landesregierung und genau das wollen Sie leider in vielen Bereichen verhindern. Insofern ist es gut, dass wir diesen starken Diskurs heute geführt haben, aber von Ihnen hätten wir diesen Diskurs nicht gebraucht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Nächster Redner ist der Kollege Gernot Grumbach für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Schenken Sie mir einmal eineinhalb Minuten. weil Ich glaube, man kann relativ deutlich machen, wie das mit der Wissenschaft so sein kann. Der von mir sehr geschätzte Kollege Büger hat eine Studie zitiert. Ich habe versucht, sie schnell nachzulesen. Die Wissenschaftler, die die Studie aufgestellt haben, reden darüber, dass ein bestimmter Prozentsatz sagt, die sollen nicht an der Uni reden, wenn sie bestimmte Positionen vertreten, deren Bücher sollen verbannt werden oder die sollen nicht lehren dürfen. Das Problem ist, die haben das nicht gefragt, sondern sie haben andersherum gefragt. Sie haben gefragt, soll jemand, eine Person, der glaubt, dass der Islam unverträglich mit dem westlichen Leben ist, soll der an der Universität reden dürfen? Da haben 90 Ja gesagt. Sie haben gefragt, soll jemand lehren können mit dieser Position? lehren Da haben 32 Ja gesagt. Sie haben gesagt, sollen die Bücher in der Bibliothek also sollen die entfernt werden, haben 78 Nein gesagt. Worauf ich raus will, ist, ich weiß gar nicht, wie die Fragen anders ausgegangen wären. Das ist nicht mein Problem. Aber die steile These aufzubauen auf einer gegenteiligen Interpretation der Fragen, die man macht, ist sozialwissenschaftlich mit Verlaub nicht besonders seriös. Wie gesagt, es kann gut sein, dass sie beim Gegenteil, bei Gegenteiligen Fragen das herausgekriegt hätten, was sie behauptet haben. Aber es gibt einen klaren Unterschied zwischen der Behauptung – ich habe den Text hier, zwischen der Behauptung und den Fragen, die Sie gestellt haben. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Grobe. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sechs Punkte. Der dringliche Entschließungsantrag von CDU und Grünen sagt genau das Gegenteil von dem aus, was das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit fordert. Dieses Netzwerk fordert nämlich Denkräume frei von Ideologisierung, frei von Moralisierung zurückzuerobern. Sie von der CDU und den Grünen sprechen aber davon, dass Wissenschaftler angeblich aus der Schwörungsideologischen Richtung eingeschüchtert werden. Das ist aber genau das Gegenteil. Die grünen Linken sind es nämlich, die mit ihrer Cancel-Culture die anderen, die Wissenschaftler, einschüchtern. Es zeigt sich, dass nur noch die AfD für die Freiheit von Forschung und Lehre sich einsetzt, zumal sie wieder reine Trittbrettfahrerei begehen. Sonst hätten sie diesen Antrag nicht gestellt. Zweitens. Genderforschung erfüllt unseres Erachtens nicht den Anspruch von Wissenschaftlichkeit. Sie ist nämlich vielmehr eine quasi-religiöse quasi Dogmatik, eine linke Dogmatik, die unnötig Steuergelder verschlingt. Das Geld wäre besser in den MINT-Fächern aufgehoben. Und, Frau Dorn, bestreiten Sie eigentlich die Existenz von veganen Wölfen? Herr Gumbach, Sie zitieren Rosa Luxemburg, Luxemburg hat sich aber klar auf ihre eigene Denkrichtung, also den Kommunismus, sich bezogen. Nichts anderes. Sie müssen immer den zweiten Satz auch mitlesen. Bitte wäre es immer sinnvoll. Viertens, Herr Dr. Büger, ich weiß nicht, wo die AfD andere Meinungen beschnitten hätte. Wir wollen den Diskurs, aber das scheint nicht von den anderen Fraktionen gewollt. Warum ist klar, wir haben die besseren Argumente. Fünftens. Frau Abg. Wissler, ich wusste nicht, dass Klimaforschung unterfinanziert wäre. Was menschenverachtend ist, das bestimmt anscheinend nur noch die ehemalige SED. Noch einmal zu Frau Ministerin Dorn. Sie sagten gerade, dass wir gegen Gentechnik seien. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind für Gentechnik, aber gegen Gendergagger. Impfkritiker kommen übrigens vor allem aus der grünen Sphäre. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Grobe. – Nächster Redner ist der Kollege Dr. Büger. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich hatte eigentlich gedacht, in der Debatte wären die Punkte klar geworden und wäre alles gesagt worden. Aber die beiden letzten Beiträge kann ich nicht unwidersprochen stehen lassen. Also erst hier, Herr Grobe. Ich glaube, wir wissen alle hier in diesem Hause, wie Sie es mit abweichenden Meinungen nehmen. Damit sehen wir ja auch schon, wer nicht mehr Ihrer Fraktion angehört, weil er vielleicht andere Meinungen hat. Also, ich glaube, darüber, das steht hier fest und darüber brauchen Sie auch gar nicht irgendetwas anderes zu behaupten. Also, AfD und Meinungsfreiheit, das passt definitiv nicht zusammen. Und nun, Herr Kollege Krumbach, da ich Sie sehr schätze, möchte ich Ihnen antworten an dieser Stelle drauf. Hier, ich habe zitiert aus einer Studie. Und Sie machen jetzt hier eines. Sie vermischen auch Politik und Wissenschaft. Das ist eine wissenschaftliche Studie, die im Übrigen groß berichtet worden ist im Unireport. Ich kann sie Ihnen auch noch einmal zeigen. Auch dort durchaus strittig. Und da gab es auch einen Wissenschaftler, der andere dort Thesen vertreten hat. Das ist eine Studie, die eine entsprechende Aussage hat. Und diese Aussage scheint Ihnen nicht zu passen, weil Sie sagen, um Gottes Willen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf, Von links darf Diskurs nicht verkürzt werden. Jetzt ist eine Studie, die genau das sagt über eine hessische Hochschule. Im Übrigen, ich sage nicht hier von dieser Stelle, ja, das stimmt, sondern ich sage, bitte schön, das sollten wir wahrnehmen, so genauso wie wir Studien zu Gender Studies, wie wir Studien zum Klimawandel, zu ähnlichen Dingen wahrnehmen sollten und wägen sollten. Da tun sie es auch. Und hier ist, oh Gott, die passt mir nicht entsprechend rein in mein Weltbild, deswegen nehme ich sie nicht wahr. Bitte sie wahrnehmen. Und dann bitte ich noch einmal darauf zu achten, was ich hier vorhin gefordert habe im Namen der Freien Demokraten. Ich habe nicht gesagt, diese eine Studie ist da, so ist die Welt, und deswegen muss ich etwas ändern. Ich habe gesagt, ich bitte, weil wir diesen einen Datenpunkt haben, den ernst zu nehmen und vielleicht einmal, Frau Staatsministerin, vielen konnte ich Ihnen zustimmen, aber da haben Sie nicht zugesagt, ein paar Fördermittel nicht nur für die von Ihnen erwähnten Bereiche, sondern auch in diesem Punkt einzusetzen um mal, wenn Ihnen dieser eine Datenpunkt nicht genügt, und das ist in Ordnung, dass er Ihnen nicht genügt, mal weitere Studien zu machen, ob es eine solche Verkürzung des Dialogs vielleicht von der linken Seite gibt. Diesen Datenpunkt haben wir hier klar an dieser Stelle. Ich glaube, das ist genau das Richtige, denn ich denke, auch eines. Es hilft doch nichts, wenn wir quasi sehen, dass hier eine bestimmte Gruppe auf einem Auge blind ist. Dann sollten wir dem nicht begegnen, indem wir den blinden Fleck auf die andere Seite legen, sondern wir sollten insgesamt sehen, dass wir möglichst freie Hochschulen haben, mit denen man frei diskutieren kann. Für diese Freiheit treten wir freie Demokraten ein. es hilft nichts, wenn wir quasi sagen, die einen von rechts wollen den Diskurs verkürzen, die anderen von links. Wir brauchen überhaupt keine Verkürzung des Dialogs. Da müssen wir hinkommen. Und das war entsprechend mein Punkt. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Büger. – Nächster Redner ist der Kollege Lichert. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist doch schön, dass wir hier offenbar alle Freunde der Freiheit sind. Aber dann haben Sie eine Chance verpasst nämlich ganz klar zu sagen, dass Cancel Culture an den Orten der geistigen Freiheit nichts zu suchen hat. Wirken Sie doch auf alle Kräfte an den Universitäten ein, dass es natürlich den Widerspruch geben darf und natürlich auch Proteste, aber das Verhindern von Vorlesungen, Veranstaltungen, das Sprengen von Podien ist einer Demokratie absolut unwürdig. Warum sagen Sie das nicht so klar? Warum nicht? Und wie viel Culture wurde denn in Hessen schon von AfD oder sonstigen Rechten gecancelt? Ich will nicht schönreden, wenn da irgendjemand bedroht wird. Das geht sowieso gar nicht. Aber was passiert denn tatsächlich? Ja, wenn davon geredet wird, dass hier ein Popanz aufgeblasen wird, ja, da haben wir wirklich eine beeindruckende Demonstration eines Popanz. Und, Herr Müller, Sie haben sich ja so gefreut, dass ich hier auch noch einmal ans Mikro gehe. Ja? Das ist doch... Genau. Weil das Wechsel wirkt auch mit dem Thema Freiheit der Debatte. Wenn ja meine Argumente aus Ihrer Sicht so schlecht sind, dann lassen Sie mich doch einfach. Lassen Sie doch die Meinungen, die Sie so unerträglich finden, lassen Sie die doch zu. Und jetzt sind wir wieder beim gleichen Punkt: Öffnen Sie die Räume für die Debatte und verurteilen Sie jede Form von Cancel Culture. Diese Chance haben Sie heute verpasst. Schade. Vielen Dank, Herr Kollege Lichert. Nächster Redner ist der Kollege Grumbach. Alles gut. Wir sind uns in der Frage der Wissenschaftsfreiheit einig, und die Kampfbegriffe der Rechten müssen wir nicht benutzen. Ich wollte auf Herrn Büger noch einmal antworten, weil der spannende Punkt ist, mir ging es gar nicht darum, Sie zu kritisieren, sondern mir ging es darum, dass es ganz wichtig ist, bei solchen Sachen die Originaltexte zu lesen. Ich habe zitiert aus der Studie selber zitiert. Die ist erschienen beim Springer Verlag. Sie können sie dort nachlesen. Und dort ist geschrieben, welche Fragen sie gestellt haben. Darum ging es mir. mir geht nicht, ich bin nicht einmal sicher, was das Ergebnis wäre, wenn man andersrum gefragt hätte. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir selbst bei Wissenschaft als kluge Menschen einen Moment nachgucken, was sie getan haben, und wie viel ist das wert, weil das ist sozusagen unser Denkvorgang. Ist. mehr ging es mir nicht, weil dem Antrag der FDP werden wir selbstverständlich zustimmen, weil wir sind uns da einig. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Leute etwas behaupten, was in ihren eigenen Untersuchungen nicht gedeckt ist. Das ist schon wieder ein Problem. Vielen Dank, Herr Grumbach. Wir sind am Ende der Aussprache zu 53, 93, 97. Ich gehe davon aus, dass wir alle drei in den WKA überweisen. Oder soll der dringliche Entschließungsantrag nachher abgestimmt werden? Das machen wir also alle drei in den WKA. So machen wir es.